Lieber Mirko, bevor Sie die Mediennutzung Ihres Sohnes unterbinden, sollten Sie erst einmal herausfinden, warum ihn YouTube überhaupt so fasziniert. Das ist unabdingbar, denn nur so können Sie einschätzen, ob das Angebot gut für ihn ist. Zahllose Inhalte finden sich auf YouTube, von Musikvideos der neuesten Stars über Dokumentationen und Nachhilfevideos bis hin zu Inhalten von sogenannten YouTube-Creatern, also bekannten YouTubern, die aus dem Erstellen von Videos inzwischen ein Geschäftsmodell gemacht haben. Wofür nutzt denn Ihr Sohn die Videoplattform? Finden Sie es heraus und sprechen Sie mit ihm darüber. Inzwischen ist YouTube für Jugendliche eine Art Suchmaschine geworden. Sie finden zu allen erdenklichen Themen, die Sie interessieren oder die Sie für die Schule erarbeiten müssen, Videoinhalte. Kennen Sie zum Beispiel The Simple Club oder Mr. wissen to go Das sind bekannte YouTuber, die Jugendliche durch Videos bei dem Erstellen von Hausaufgaben oder dem Erarbeiten von schulischen Themen helfen und sie dabei unterstützen. Es kommt also nicht nur auf die Nutzungsdauer an, sondern auch ganz wichtig auf die Inhalte, die Ihr Sohn über YouTube konsumiert. Und ganz im Übrigen ist es auch überhaupt nichts Schlimmes, wenn Ihr Sohn sich auf YouTube durch Videos unterhalten fühlt und Spaß an der Nutzung hat. Auch Sie können wahrscheinlich mal einen ganzen Abend Netflix-Videos oder Amazon Prime-Videos schauen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das sollten Sie Ihrem Sohn auch zugestehen. Sie sollten aber trotzdem ein wenig genauer hinschauen. Deshalb ist es auch so wichtig, das Gespräch mit Ihrem Sohn zu suchen. Warum interessiert er sich zum Beispiel für einen bekannten YouTube-Star und will er ihm zum Beispiel nacheifern und zum Beispiel eigene Videos erstellen? Und ist das sinnvoll? Er sollte auf jeden Fall in diesem Falle wissen, dass das eben nicht nur Spaß ist, sondern ziemlich harte Arbeit. Und auch nicht alle YouTuber sind unproblematisch. Auch sollte Ihr Sohn um mögliche Probleme bei der Plattform wissen. Nicht alle Inhalte sind korrekt, manche sind sogar Fake. Bestimmte Gruppen nutzen YouTube auch explizit für teilweise menschenverachtende Inhalte. Auch das Thema Werbung innerhalb der Videos sollte Ihr Sohn kennen. Handelt es sich um eine neutrale Produktvorstellung oder ist es dann doch Schleichwerbung? Und nicht zuletzt kann es innerhalb von Kommentaren unter einem Video auch zu Beleidigung und Hetze kommen. In all diesen Fällen gibt es die Möglichkeit, solche Inhalte und Kommentare zu melden. Ihr Sohn sollte das Wissen und auch davon Gebrauch machen. Kurzum, YouTube ist nicht gleich YouTube und Video ist nicht gleich Video.